Herzlich Willkommen zum Adventskalender des Kirchenkreises Zossen-Fleming und Hallo zur Zahnputzandacht, falls Sie über diesen Kanal zuschauen. Bis zum Heiligen Abend bieten wir Ihnen jeden Tag musikalisches, Gedanken zum Tage oder kleine Geschichten, die Ihnen die Zeit des Wartens verkürzen soll. Denn ums Warten es auch in der Adventszeit. Dazu habe ich Ihnen eine kleine Geschichte mitgebracht. Es ist eine Erzählung aus lange vergangenen Zeiten. Und sie ist mit einer Frage überschrieben. Worauf wartest du hier am Tor? Ich lese sie einmal vor. Worauf wartest du hier am Tor? fragte der Prophet den Wachposten. Auf den Feind entgegnet dieser. Man muss jede Stunde auf ihn gefasst sein. Vielleicht sammelt er gerade seine Mannschaften irgendwo hinter den Bergen. Vielleicht denkt er sich in diesem Augenblick auch eine Kriegslist aus. Um uns zu überfallen, wenn wir nicht wachsam sind, sei es an einem Feiertag oder in der Nacht. Wenn die Schilde des Feindes blinken, sehe ich in der Ferne oder das Lärmen der Waffen höre von den Bergen her, dann muss ich schreien, bis die ganze Stadt gerüstet ist, den Feind zu empfangen. Der Prophet schwieg lange vor sich hin und dann sagte er, die Stadt ist gerüstet, den Feind zu empfangen. Das mag sein. Aber ist sie auch gerüstet, einen Freund zu empfangen? Einen Retter und Helfer, der nicht gegen die Mauern anrennen will, um die Stadt zu stürmen und der uns nicht Krieg bringt, sondern Frieden? Ist diese Stadt gerüstet auch für einen Freund? Worauf warten wir eigentlich im Advent? Auf Weihnachten? Auf die Zeit mit der Familie? Auf Geschenke? Oder warten wir womöglich darauf, dass uns dieses unsägliche Virus nichts mehr anhaben möge? Darauf, dass wir uns nicht mehr sorgen müssen um erkrankte Kinder, Eltern und Großeltern, um überlastete Krankenhäuser und überarbeitetes Pflegepersonal? Ja, warten kann schwer sein. Und die Geschichte zeigt uns, Warten kann auch sehr ängstlich machen. Die Sorge, dass uns Schlimmes widerfahren könnte, führt oft dazu, dass wir alle möglichen Kräfte mobilisieren, um uns vor einer Gefahr zu schützen. Das ist auch nicht verkehrt. Niemand sollte sehenden Auges oder hörenden Ohres eine Gefahr ignorieren und leichtsinnig durchs Leben ziehen. Aber wer nur noch darauf wartet, dass der Feind tatsächlich kommt, der verliert den Blick für die anderen Dinge, die das Leben ausmachen. Es geht also darum, sich von der Gef Angst nicht gefangen nehmen zu lassen, offen zu bleiben für das Überraschende, für die Hoffnung, für den Trost, für die Liebe. Denn die wollen sich finden lassen. Warten im Advent, das bedeutet Hoffnung haben auf das, was uns mit der Geburt Christi versprochen ist. Auch wenn es noch so unrealistisch erscheint. Hoffen auf Christus, das heißt hoffen darauf, dass Frieden in der Welt möglich ist. Und dazu lädt uns diese Geschichte ein. Und auch das schöne Adventslied macht hoch die Tür, das Sie sicherlich kennen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen ersten Advent, eine gesegnete Adventszeit. Bleiben Sie behütet. Musik